Meine Damen und Herren, der Außenpolitische Bericht 2016 zeigt anschaulich auf, wie sich die globalen Rahmenbedingungen der Schweizer Außenpolitik in den vergangenen Jahren verändert haben. In der von Krisen geprägten Weltlage behauptet sich die Schweiz sowohl wirtschaftlich als auch politisch auf beachtliche Art und Weise und dies trotz den politischen Unsicherheiten im Verhältnis zur Europäischen Union und trotz der weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere Wirtschaft aufgrund des starken Frankenkurses und der Unwägbarkeiten in unserem Verhältnis zur EU nach wie vor unter Druck steht. Als Parlamentarier ist es unsere Pflicht, der Außenpolitik den nötigen Rahmen bereitzustellen, um diesen Druck zu mindern. Die Beziehungen zur Europäischen Union stehen dabei im Zentrum. Die Schweizer Außenpolitik hat die innenpolitisch teils widersprüchlichen Vorgaben bezüglich den Beziehungen zur EU pragmatisch umgesetzt. Auch wenn in diesem entscheidenden Dossier die brennenden Fragen bezüglich der Personenfreizügigkeit und hinsichtlich eines institutionellen Rahmenabkommens noch nicht geklärt sind, erachte ich es als angebracht und wichtig, die Leistungen der Schweizer Außenpolitik insgesamt den gegenwärtigen turbulenten Zeiten zu würdigen und all jenen im Außendepartement den Dank auszusprechen, die sich täglich hier in der Schweiz und in aller Welt für die Interessen unseres Landes einsetzen. Dies soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gewaltigen Aufgaben auf unsere Außenpolitik zukommen. Der Bericht räumt den Beziehungen zur Europäischen Union richtigerweise höchste Priorität ein. Als überzeugter Verfechter des bilateralen Weges macht es mir Sorgen, wie gewisse Kreise einen zentralen Pfeiler des Erfolgsmodells Schweiz die Beziehungen zur EU ständig zu untergraben versuchen. In Anbetracht des Stellenwertes von politisch stabilen und wirtschaftlich-dynamischen bilateralen Beziehungen, die von Rechtssicherheit geprägt sind, müssen wir alles daran setzen, unser Verhältnis zur EU nachhaltig zu klären. Dazu notwendig ist die Regelung der institutionellen Fragen. Ich bin gespannt auf die europapolitische Standortbestimmung, die der Bundesrat in diesem Jahr vorlegen wird. Ich bin überzeugt, dass wir unser Verhältnis zur EU zum Vorteil beider Parteien normalisieren können, wenn wir in der eidgenössischen Räten dazu die Voraussetzungen schaffen. Wir sind alle gefordert, im Interesse unseres Landes aufeinander zuzugehen und mit Lösungen den Weg zu ebnen, die mehrheitsfähig sind. Trotz der Priorität die das Europadossier in unserer Außenpolitik einnimmt, begrüße ich die Intensivierung der Zusammenarbeit auch mit außereuropäischen globalen Partnern. Immer fernere Märkte nehmen unseren Außenhandelsstatistik eine immer wichtigere Position ein. Es ist somit nur konsequent, die Beziehungen auch mit Schwellen- und Entwicklungsländern und mit aufstrebenden Märkten weiter auszubauen. In der heutigen von Krisen und Kriegen und Instabilitäten geprägten Weltlage und in einer Zeit, in der die bilaterale und liberale auf Völkerrecht basierende Handelsordnung unter Druck gerät, können wir die Diversifizierung unserer Beziehung nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Die Verhandlungen über Freihandelsabkommen im Rahmen der EFTA und auch bilateral mit asiatischen und lateinamerikanischen Staaten müssen weiterhin mit Hochdruck vorangetrieben werden. Neben der Wichtigkeit des Ausbaus unserer Wirtschaftsbeziehungen stellen uns die Konflikte an den Rändern Europas vor gravierende Herausforderungen. Dass der außenpolitische Bericht mit dem Schweizer Engagement für Frieden und Entwicklung in Krisenregionen zwischen dem Nahen Osten und dem Sahel den Schwerpunkt widmet, ist nicht nur begrüßenswert, sondern auch konsequent. Die vielgepriesene humanitäre Tradition der Schweiz verliert an Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht tagtäglich mit Inhalt gefüllt wird. Die Schweiz hat sich seit 2011 mit über 250 Millionen Franken in der humanitären Hilfe und der Verbesserung der Lebensumstände für die notleidende Bevölkerung in Syrien engagiert. Ich begrüße sehr, dass die Hilfe weitergeführt wird. Denn dieses Engagement für Frieden und Entwicklung ist nicht nur selbstlose Hilfe, sondern ist Konsequenz unserer außenpolitischen Strategie und liegt schließlich in unserem eigenen Interesse. Denn von einer stabilen, friedfertigen und auch sicheren Welt profitiert auch die Schweiz ganz direkt. Komplementär zum humanitären Engagement kann unser Land aufgrund unserer Expertise im Bereich der guten Dienste konkret und diskrete Beiträge zu Frieden und Entwicklung leisten. Daher begrüße ich und unterstütze ich auch die Bemühungen des Departements für Auswärtige Angelegenheiten, die Kapazitäten im Bereich Mediation zu verstärken und zu vergrößern. Es liegt meiner Meinung nach in unserem ureigenen Interesse, die Expertise, aber auch die Erfahrung, über die wir in der Mediation und im Bereich der Schutzmachtmandate verfügen, noch vermehrt anzubieten und einzusetzen. Ich habe keine Zweifel, dass sich dieses verstärkte Engagement für die Schweiz ausbezahlen wird. Insgesamt macht der außenpolitische Bericht deutlich, dass die Diplomatie eine immer wichtige Rolle zukommt und zugleich die Arbeit in der Außenpolitik thematisch immer breiter und komplexer wird. Aus den genannten Überlegungen scheint es mir zentral, dass in der humanitären Hilfe als auch in der Diplomatie auf die Reduktion des Personals und finanzielles Engagement zu verzichten ist. Die Außenpolitik ist der Schlüssel, um in der globalisierten, multipolaren, sich rapide wandernden Welt den Zugang zu bewähren und neuen Märkten sicherzustellen, die Beziehung mit Staaten und Staatengemeinschaften weltweit zu intensivieren und somit unseren Wohlstand und unsere Sicherheit langfristig zu gewährleisten und zu steigern. Für die Außenpolitik als zentralen Politikbereich ist dabei entscheidend, auf die besten, fähigsten, geeignetsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen zu können und die Personalpolitik stärker auf die künftigen Herausforderungen auszurichten. In dieser Hinsicht bin ich gespannt auf die Analyse des Außendepartements bezüglich Personalpolitik und Personalentwicklung. Abschließend danke ich Herrn Bundesrat Burkhalter und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Departements für die ausführlichen und überzeugenden außenpolitischen Bericht. Besten Dank Herr Müller, das Wort ist weiter frei für die Mitglieder